Und los geht diesmal mit Korrelation. Wir haben in einem anderen Video gesehen, was Regression bedeutet. Also die Annäherung von einer Datenreihe durch eine Funktion. Und nehmen wir jetzt ein einfaches, konkretes Beispiel. Die Beziehung zwischen Gewicht und Größe einer Person. Das war auch das Beispiel bei der Regression. Je größer eine Person ist, desto mehr wird sie. Macht er sie. Dieser Zusammenhang, also aber nicht so ganz. Also es gibt Personen, die gleich groß sind und anderswegen und äh, Personen, die gleich äh, viel wiegen und doch nicht gleich groß sind. Okay, aber wie können wir diesen Zusammenhang, der allgemein tatsächlich stimmt, also je mehr das eine, desto mehr das andere auch, wie können wir das äh, durch eine lineare Funktion beschreiben? Okay, das können wir schon machen. Haben wir mit der Degression schon gemacht. Also durch die Regression können wir das machen. Äh, die mit, mit der Methode der kleinsten Quadrate. Die Frage, es ist doch eine neue Frage, die ist, wie nah zu einer linearen Funktion, die wir so erzeugt haben, stehen die tatsächlichen Daten. Der Korrelationskoeffizient ist ein Maß dieser Nähe. Schauen wir uns folgende bilder an diese drei hier in alle drei bildern also ich mache das jetzt nicht größer aber man kann das überprüfen in allen drei in diesen drei fällen ist die lineare funktion also diese gerade wird durch diese funktion angegeben y ist 2 x minus 0,4 in alle drei sieht man sofort, aber wenn man das berechnet, also da haben wir in einem anderen Video gesehen, wie man das berechnen kann, ist es tatsächlich so. Aber wir können klar sehen, im ersten Bild sind alle Punkte sehr nah zu gerade, im zweiten ein bisschen weiter gestreut und im dritten Bild sehr weit gestreut. Also, es gibt also einen Unterschied. Wie können wir diesen Unterschied ausdrücken? Durch diese Korrelationskoeffizient. Je näher die Daten zu dieser Gerade sind, desto größer ist der Korrelationskoeffizient. Also da ist der Koeffizient fast 1 und da fast 0. Also es gibt für das Vorzeichen, also wenn äh, die Steigung positiv ist, die Gerade, dann wird das Vorzeichen Plus sein und wenn die Steigung negativ nach unten, so ist das Vorzeichen minus. Aber das ist die einzige Beziehung zwischen Korrelation und Steigung. Sonst gibt es keine Be Beziehung zwischen den beiden. Die Korrelation zeigt uns, wie nah die Daten zu gerade sind und dass äh, die nimmt Werte zwischen 0 und 1 für äh, positive Steigung und zwischen 0 und minus 1 für negative Steigung. Okay. Der Korrelationskoeffizient ist ein Maß der Nähe der Punkte der Datenpaare zur von denen mit Hilfe der Regression erzeugte lineare Funktion. Das mit dem Vorzeichen haben wir schon erklärt. Also der Korrelationskoeffizient hat mit der Steigung der Regressionsgerade außer dem gleichen Vorzeichen gar nichts zu tun. Ja? Da ist der Koeffizient 1, da auch. Da auch, da auch, da auch, da auch und da auch. Also hier Negativ halt, ja. Wir sehen die Steigung hier. Das ist steiler, auf wenige Steil, noch wenig Stein. Doch, die Korrelation ist immer 1. Warum? Alle Punkte sind auf der Gerade. Ja. Und nehmen wir jetzt diese Gerade, die Steigung wäre hier auch die gleiche. Also die äh, durch Regressionerzeugung gerade wäre die gleiche, aber die Koif die Korrelationskoeffizient ist nicht die gleiche, Ja, Hier sind die alle Daten auf der Gerade. Hier sind ein bisschen sind sie ein bisschen weiter gestreut und hier sind noch weiter. Hier sind völlig gestreut, also da kann man keine Gerade erzeugen und da ist halt die Steigung nach unten. Okay, schauen wir jetzt hier ein paar Fälle, wo man die Daten doch durch eine Gleichung annähern kann, aber doch nicht durch eine lineare Funktion. Und daher sind in allen diesen Fallen die Korrelationskoeffizienten 0, aber das bedeutet nicht, dass keine Zusammenhang zwischen den Daten bestehen. Das könnte zum Beispiel jetzt hier eine Sinus- oder eine Cosinus-Funktion sein. Das könnte eine quadratische Funktion sein, das könnte ein Paar von quadratischen Funktionen sein oder hyperbolische Funktionen, so also was es auch immer ist, ist jetzt nicht so wichtig. Das könnte durch einen Kreis, für den Kreis gibt es auch eine Parameterfunktion, mit der man einen Kreis auf eine Koordinate stellen kann. Und das könnte so vier Punkte sein. Ja? Und mit der Korrelationskoeffizient, obwohl es hier in diesen 1, 2, 3, 4, 5 Beispiele eindeutig eine Korrelation besteht, können wir mit der Korrelationskoeffizient diese Korrelation nicht entdecken. Allerdings gibt es Korrelationskoeffizienten für andere Funktionen, das ist aber jetzt zu kompliziert. Also, das war jetzt auch mit dem Korrelationskoeffizient. Vielen, vielen Dank.